Yeah! Boah, das war nicht einfach. Aber ein cooler Kampf als der letzte, muss ich sagen. Und jetzt gehen wir in den Drachen rein. Okay. Oh Gott, das geht noch weiter. Und jetzt alles von vorne. Stell dir vor, jetzt muss ich, muss ich alles von vorne machen. Weil ich da einmal gestorben bin hier. In dieser Szenerie. Äh, so auf den drauf da. Dumm. Okay, kann ich hochklettern? Aber ich hätte gerne die Bells, deshalb... Ja, gut. <lacht> ja, gut. Ich verstehe schon, was die von mir verlangt ist. Ich muss das alles nur ein bisschen besser angehen. So, zum Beispiel. Äh, was muss ich hier machen? Hier gibt zwei Türen. Ist das egal? <lacht> nee, hier war ich noch nicht. Das ist ein anderer Ort. Boing. Das ist ja verwirrend. Warum bin ich jetzt in seinem Magen drin und so? Ich verstehe gerade nicht alles, was hier abgeht. Oh, da muss man aber echt stark aufpassen, ne? Es geht noch weiter. Oh, jetzt geht wieder die Eis-Ability, oder? Kann das sein, dass wir jetzt wieder die Eis-Ability bekommen von dem hier? Nein? No. Doch! Ähm, Äh, hab ich mich jetzt gesoftlockt? Oh nein. Ich bin genau in dem Moment in die Luft gesprungen. Oh nein. Also ich war am Fliegen und dann habe ich es eingesammelt. Versteht ihr? Was mache ich denn jetzt? Ich muss auf irgendeiner Plattform draufstehen, glaube ich, oder? Was mache ich jetzt? Verdammt! Nein! Äh. Ich steh doch drauf! Ich glaube ich bin gesoftlocked. Okay, äh... Peace fix game. Das finde ich jetzt nicht so cool, das was hier passiert. Ne, das funktioniert nichts. Bitte lass mich nicht den Boss neu machen, sonst raste ich aus. Danke, immerhin. Okay, diesmal nicht fliegen, während ich da das einsammel. Gut. Geht doch! Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass sie nicht mehr spawnen, weil die schon aus dem Bild sind, aber es hat noch gereicht. Aua. Ist ja eine Gegner aus dem ersten Level. Okay. Was bist du denn für einer? Hä? Was zum. Wow. Aua. Wer ist das? Macht meinen Boden kaputt. Muss ich mich also beeilen? Hä? Ich habe meine Ability nicht mehr. Ich habe jetzt diese Frost Ability schon wieder. Verdammt, ich verstehe nicht, was ich machen muss. Ach, vielleicht muss er ja den Boden kaputt machen. Moment. Das kann sein. So ah, okay. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Hä? Okay, dann bleib ich mal hier stehen. Naja... Ah! Verdammt, das ist nicht einfach! Das ist wirklich nicht einfach! Dieses große Libiskusviech da oben. Das muss ich alles richtig timen. Das ist aber nicht einfach das zu timen, ne? Ah! Warte, kann ich jetzt hier rumstehen. So, dann kann ich hier stehen. NEIN! Ah, das weiß ich doch nicht, Spiel. Das weiß ich doch nicht. Och man. Ich habe Assi vom Spiel. Mir zuzutrauen, dass ich das auch immer weiß. Ne? Gut, gut, gut, gut. Also, was nochmal? Und jetzt das Einfrieren und dann? Und dann? Oh. Verdammt Was denn dann? Ich kann ihn doch nicht treffen, der ist zu weit oben Ich kann ihn nicht treffen, der ist zu weit oben, Leute Hä? Es geht nicht Seht ihr das? Kann er mich nochmal abschießen? Oder geht, macht das jetzt nicht mehr Ne, jetzt macht das nicht mehr ich versteh's nicht! Hä? Soll ich ihn einfrieren? Oh! Ah! Was?! Okay, also ich soll ihn einfrieren und dann schnell weg! Die soll am besten eingefroren bleiben! Höh, was? So komm ich jetzt wieder... Oh mein Gott! Ähm... Okay... Muss ich ihn jetzt einfrieren versuchen? Nein? Weil ich habe ihn jetzt auf jeden Fall getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Okay, vorhin zählt er anscheinend nicht. Äh, was? Oh nein. Das kann ich wahrscheinlich einfrieren, oder? Den Ring kann ich jetzt wahrscheinlich... Ja, den Ring kann ich jetzt einfrieren. Das ist aber nicht einfach das zu treffen. Bloß ich muss mich beeilen, weil das... Geht natürlich gleich weg. Ist bitte weg hier. Da oben kommt jetzt Genau. Glocken. Glocken nehme ich immer mit. finde ich ganz nett. Ah, da, da vorne. Nein. Ich sterbe. Ich sterbe. Geht noch. Das ist doch schön und gut, aber... muss da hinten... Na! Ah! Komm schon! Den treffe ich nicht. Bitte was? Ich treffe den da oben nicht. Jetzt habe ich ihn getroffen. Schön. Oh. Okay. Tschüss. Aber ich habe noch ganz viel Leben, merke ich gerade. Eigentlich geht es mir gerade gut. Das wusste ich nicht. Äh. komme ich da hoch? Oh. Ich war gerade ganz kurz oben. Aber wie mache ich das? So mache ich das. Oh, die andere Seite wäre besser gewesen, oder? Das ist jetzt auch egal. Sorry, falls die Folge ein bisschen lang wird. Ich habe nicht erwartet, dass es so lange dauert, diesen Boss hier zu killen. Dass einfach noch ein ganzes Level in diesem Boss drin ist, gefühlt. Das kann ich ja nicht wissen. Das wusste ich ja nicht. Okay, dann können wir können ja einfach mal nicht vorbei. Ah, okay. Zack. Wo kommt er? Da kommt er. Okay. Hoch da. Perfekt. Aber oh ich muss aufpassen, da oben ist ein Gegner. Bro. Da kam nichts mehr. Ich hätte nicht zu können. Was ist das denn bitte jetzt? Ist ja schön gut, dass ich wieder hier starte, aber. Teufel, dich machen sollen. Ich weiß, mir wieder falsch. Ist egal, ich die zwei Glocken. Kacke ich jetzt? Ich bin gesprungen. Oh, Aber kann ja auch noch links drüber gehen. Ich hatte hier wäre eine Wand. Oh Gott, das, das das sind solche Sachen, die verstehe ich nicht, die checke ich nicht. Das ist jetzt wieder so eine Stelle, wo ich mir wo ich froh bin, dass ich auf Newcomer spiele, ne? Oh Gott. Ich bin äh, schnell, wie ich hier hoch kann. Oh. Bin ich jetzt? Oh nein. Ne, ist mir egal, ist mir so egal gerade. Ha? Oh! <lacht> oh, okay. Wird das gespeichert, dass ich es bisschen geschafft habe? Oh mein Gott, der schießt ja. Muss ich einfrieren? Ja! Ich habe ihn eingefroren! Und jetzt? Nochmal? Ähm. Ha? Ich verstehe es nicht ganz. Ja, jetzt sterbe ich halt, ne? Dann muss ich ihn einfrieren und dann nochmal mit meinem Boomerang treffen. Das könnte sein. Ne? Hä? Spiel, was muss ich denn machen? Bro. Ja, das musste ich jetzt auch nachgucken, wie man den Boss schafft. Und zwar. Nicht treffen lassen, zum einen. Genau hier in der Ecke trifft sie einen nie. Kann man immer stehen bleiben. So. Und man muss sie nicht einfrieren. Also man muss sie einfrieren. Damit man kurz auf ihr stehen kann und damit man da oben nein geht nicht ihr seht auf jeden fall da oben das ding und jetzt haben wir es geschafft toll oder ich sitze schon extrem lange an diesem level Weil ich es einfach nicht hinkriege aber dafür haben wir jetzt den könig mit ihrer königin mit seiner königin vereint thank you for saving me now hurry please save our kingdom Seit wir noch das Königreich retten, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Oder allgemein irgendwann. In naher Zukunft. Ich bin erstmal raus für heute. Ich muss mich nach diesem ganzen Chaos erstmal erholen. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich jetzt gestorben bin. Viel zu oft. Ja, einer von denen sagt das wahrscheinlich, aber egal. Haben wir irgendeinen von neuen freigeschaltet? Dich vielleicht? Nein? Nichts Neues? Nee. Nö. Nee. Na gut. Dann halt ich. Na klasse, da habe ich doch super den Part jetzt gekattet, oder? Na gut. Weil die Frage Folge noch zu kurz ist, machen wir hier noch Akt 8. A Galactic Assembly. Und hier sind wir im Weltall. Ich glaube, hier sind die... Physik, glaube ich ein bisschen anders. Huh. Ach, da soll ein schwarzes Loch dort darstellen. Oder wie? Nintendo Wii? Ja, doch, ich glaube schon. Hier müssen wir aufpassen, wo wir hinspringen. Huh. Kann ich da stehen? Ah, ich kann auf den kleinen Planeten stehen. Okay. bin gerade ein bisschen verwirrt, wo ich stehen kann, wo nicht. Oh, und schaut mal, ich habe wieder das Water Power Up. Ist ja, ich mag ja, wie sie hier aussieht. Fähigkeit ist manchmal positiv, manchmal negativ. Es kommt auf die Situation an, muss ich zugeben. Und wenn wir uns bekommen, das ist halt so, so lala. Aber sonst immer, war es eigentlich sehr nützlich, muss ich zugeben. Und ja, ich sag's mal so: Wenn das Level kurz genug ist, dann muss ich hier nicht wieder cutten. Weil. Äh, vielleicht wissen das manche. Ich bin nicht so der Beste im Cutten. Also im Schneiden. Äh. Mal schauen. Hm, was sieht denn hier? Blitze überall. Ich muss noch so ein bisschen an. Äh, Super Mario Land 2 denken. Da gab's auch. Oh Gott. Da gab es auch ein ähm, Weltraum-Level mit richtig cooler Musik. Hatte auch so Blitze überall. Und die Blitze, wegen den Blitzen musste ich gerade daran denken. Ah! Okay, das war echt knapp hier. Aber es ist cool. Bis dahin finde ich das Level echt cool. Nicht zu so schwer. ist so eine Plattform wie lobenswert vom Spiel. Ja, an die Bells komme ich jetzt nicht dran. Wir hätten auch wieder genug Belts, ne? muss ich dran denken, dass wir mit den Belts wieder ein paar Upgrades kaufen. Wir haben jetzt unser Angriffsupgrade, aber können noch eins wahrscheinlich kaufen. Was bist du da eigentlich für ein Auto? Von der Nase oder was? Oh Gott, bin ich bin fast down, weil ich mich nicht konzentriere. Was habe ich denn jetzt? Static Press Down to Burst into an Electric Current. Was macht mich das so besiegbar für eine kurze Zeit? Oh. Damit kann ich hier.. Huh. Was zum. What habt ihr das gesehen? Ich werde kurz zur Elektroleitung. Ah! Okay. Hä, <lacht> ja, aber das killt mich trotzdem. Hm? Okay, interessant. Aber ist aber sehr interessant auf jeden Fall. Muss ich nur richtig ausnutzen. Genau, von dem kriege ich das. Von dem Auto. <lacht> das sind diese Na NASA-Autos oder so. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht wirklich in der Materie-Space drin. Ich mich da jetzt auch nicht unbedingt aus. Bam, bam, bam. Ist aber nett hier. Oder muss ich woanders lang? Huh! Ach, damit kann ich hier einfach mich hin teleportieren. Wo ich mich hingesischt habe. Okay. Interessant. Auf jeden Fall interessant. Und die kann es nochmal machen. Ich denk mal, ich muss es einfach immer machen, deshalb mach Mais auch. Oh, Moment, hier muss ich das mal killen. Tschüss. Tschüssle. Tschüssle Kopski. Die haben so einen geilen Rhythmus mit sich. Das gefällt mir. Ah, blödes Auto. Auto tut weh. Wegen Preis, aber nee. Hier muss man sich beeilen. Ganz schnell, so wie die. Und dann können wir hier wieder rauskommen. Das ist echt cool gemacht. Das ist echt cool. Echt cool Ideen hier. Sind wir wieder hier in so, einem, so einer Szenerie? Ich weiß nicht, was das hier mal darstellen soll. Aber es erinnert mich von so den Teils her und von den Farben ein bisschen an Mario Bros. 3, glaube ich. Was zack. Sterne brennen. Okay. Sonst brennen. Ne, da sterbe ich. Hm. Dann ignoriere ich doch einfach diese Elektro-Dinger, oder? Sind die so wichtig? Oh, verdammt! Das war echt schlecht. Oh, genauso wie das, weil ich die ganze Zeit gimmicky haft, diesen Button hier drückt. Ah, aber das killt doch alles um mich rum, das ist wie bei Kirby. Dieses Spark Power Up, okay. <täuspern> okay, dann Sp Jump, Jump schafft man... Bitte hau ab, danke. Okay, okay, okay, easy, easy, easy. Wow. Auf einmal Mega Man. Du, du, du, du, du, du, du. <lacht> einfach auf einmal Mega Man irgendwie. Ich kriege total die Mega Man Vibes. Ich habe tatsächlich den ersten und zweiten Mega Man Teil gespielt. Ja, dann noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall vor, die noch zu spielen. Auf jeden Fall. Wieso kann ich mich jetzt einfach so irgendwo teleportieren? Mit dem Ding. Also einfach so, einfach so benutzen meine ich. Verdammt. Ich kann das nur in den Dingern. Komisch. Ja, ich dachte, das geht nur in den Dingern. Keine Ahnung. Zack. Zack. Nein! Verdammt, ich auch wieder alles neu machen. Und ich darf mich natürlich easy peasy treffen. Äh, ja. Nur ein Leben. Oder ist sie so ein. Hä? Hm? Vorhin konnte ich mich hier verwandeln. Hä? Aber ich konnte mich doch vorher nie verwandeln. Wieso geht es denn jetzt nicht mehr? Oder kann ich einfach rüberspringen? Ne, vorhin hat es nicht geklappt. Nö. Ich kenne mich noch mal Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Hä? Oder muss ich erstmal das hier aktivieren? Ich glaube, das muss ich erstmal aktivieren, bevor das überhaupt geht, oder? Oder vielleicht kann ich das ja auch nur einmal machen. Ich glaube, die Dinge laden mich vielleicht auf, dass es das überhaupt erstmal machen kann, dass ich überhaupt erstmal in diese Form gehen kann, oder? Das kann sein, ja. Das könnte es sein. Und knapp. So, aufladen. Bam. Bam. Bam. Aua. Wow. Und nur. Oh nein. Bam. Bam. Und hier ist es. Ja, Ja, echt cooles Level. Hä? Was ist, bist du denn, eine Lampe, die Laser verschießt? Aber könnte auch ein milch einmal sein, der so also Milch verschießt, oder? Das war so mein erster Gedanke, aber ich dachte mir so, hä? Irgendwas Logisches muss da dran sein. Ja. Eine Lampe macht doch schon eher Sinn als ein Milch-Bucket. So ein Milch-Bucket einfach. Oh Mann. Da nehme ich auch immer ein im Weltall mit, ne? Wenn ich äh, meine Effekte wieder resetten möchte. Nee, warte, falsches Spiel, verdammt. Naja, egal. Aua. <lacht> Was zum... Da werden einfach Sterne produziert. Für Mario oder für wen? Vielleicht finden wir das dann noch raus. Wenn ich hier lebe, dann nicht durchkomme. da ah, kann man gar nicht draufstehen. Dachte ich um die ganze Zeit. Ja, yeah, da bin ich wieder. Huh. Boah, das war echt knapp hier alles. Oh nein, präzise Sprünge. Okay, okay, okay, okay. Tocky -tocky. Das gehen wir noch hin. Das gehen wir alles easy hin. Achso, hier muss ich elektrisch geladen sein. Nee, oder? Doch, nee. Hä? Doch. Wir schon. Ich kann hier stehen, cool. Nö. Hä? Hä? Was? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ah doch. Hier kann ich das machen. Okay. Das hat nicht funktioniert. Und nur? Und ich habe eine Idee. Ja, dachte ich mir schon. Ich dachte es mir schon. Da oben dieser Saturn-Planet. Der muss doch irgendwas bedeuten. Ich Muss hier erkennen, wo die Plattformen sind. Das ist nicht so einfach bei dem ganzen Spriting. Oh mein Gott, Damage Boosten. Auch wenn das nur hier geht. In dem Modus. Aber... Ich mach's einfach sicher. Auf. Oh, danke fürs Herz. Vielen Dank. Danke für die großzügige Spende, die Sie ja... Oh mein Gott. Verteilen. Ich hab Angst. Was zum. Nein! Dann bin ich wieder ganz hinten! Warum muss das Ganze auch hier ein Screen sein? Warum? Zumindest ist halt das auch für immer, ne? Immerhin sind die da ganz gut. Und denk, oh, der doppt auch immer ein Herz, oder wie? Das ist auch nice. Für mich. Verdammt! Soll ich hier einfach ein Dings sein? Ja, ich glaube, das ist ja einfacher. Wenn ich habe einfach was sowas bin. So ein Lightning Bolt. Ja, das ist einfacher. Hier muss man aufpassen. Hier muss man echt aufpassen. Was? Was? So, diesmal drei Herzen hier. Nevermind. Nevermind. Ist ein Trick? Wie bitte? Okay. Diesmal habe ich hier vier Leben. Drei Leben. Besser als letztes Mal. Ich habe eine Idee, wie man es machen könnte. So. Ich geh einfach nur ganz schnell durch. jetzt keine Ahnung, doch ich habe eine Ahnung. Oh. Hä? Was? Oh hey Leute, ratet mal, was passiert ist. Wer jetzt niemals erraten. Okay, ich verrate euch einfach mal. Und zwar meine Aufnahme ist Corrupted und ich darf das ganze Level neu spielen, aber ich hätte das Level so oder so nochmal komplett vorne spielen müssen, weil ich am Ende des Levels, ah verdammt, weil ich am Ende des Levels vergessen habe, die Rose zu holen, weil die war aber auch echt böse versteckt, das werdet ihr gleich merken. Hier ist auch mal übrigens einfach, das habe ich nicht gecheckt, einfach hier wieder den Weg zurückgehen, ja, ein bisschen, ein bisschen böse hier das ganze. Ich bin nochmal kurz leise. Genau, dann seht ihr auch hier schon die Tür, die ich komplett übersehen habe. Und mir ist auch aufgefallen, dass, glaube ich, jedes Level ich glaub, so ungefähr zehn Räume hat. Das kann gut sein, dass das stimmt. Äh, ja. Wir sind auf jeden Fall, bei diesem Raum müssen wir alles erhellen. Ansonsten sehen wir nicht genau... Ja, ansonsten sehen wir nicht alles genau. Trotzdem ist es eigentlich alles so übersichtlich genug, dass man auch ohne Licht das ganze Level durchspielen kann. Und das habe ich auch eigentlich gemacht. Und da liegt auch gleich das Problem. Genau, das habe ich auch gar nicht gecheckt. Ich hab mir jetzt so, hä, wie so bonk hier meinen Kopf. Aber auf diesen Dingern, auf diesen Hügel, diesen blauen, da kann man stehen. Dann wieder die da auf. Wir müssen nur aufpassen. Die Milch kippt so schnell. Und das ist richtig schwer. Boah. So. Genau, und dann sind wir hier. Und jetzt würde man einfach nochmal weitergehen, aber vielleicht sieht man es auch schon im Dunkeln. Da hinten ist die Blume. Die kriegt man nur, wenn man hier erstmal sich auflädt und dann rüber dasht hier und dann hat man es. Da muss man aufpassen. Man behält es nur so lange, wie der noch lebt. Das wisst ihr Hier ja, habe ich gedacht, mir auch die ganze Zeit so: Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Ich schaffe diesen Sprung doch nicht, aber wir müssen so hier hoch. Die Farben der Dinger und der Plattform sind egal. Und ich finde das eigentlich noch in Ordnung. Ich finde, das kann man voll gut sehen. Im Dunkeln. So. Wird bei der nie wieder passieren, dass ich die Aufnahme... Na, ah, verkacke. So, genau. Und die Passage ist ein bisschen tricky. Weil ich wollte gerade durchrushen, aber man muss ja aufpassen. Und diese Sternfische siehsterne Sterne, sorry. Sternfische ist was anderes. Die sind ein bisschen gemein. Ich dachte man Anfang so hier lang, aber da stirbt man nur, weil das ein rotes, Äh, rotes genau. Ein schwarzes Loch das ist. Oh Gott, ich komme mit meinen Farben halt durcheinander. Man soll einfach sich hier aufladen und dann einfach nach rechts springen. Das habe ich gar nicht gemerkt am Anfang. Vielleicht auch erstmal ein, zwei stuck. ich das gecheckt habe. Genau. Und dann... Das ist böse. Das ist die letzte böse Stelle hier. Das ist richtig... Gemein, da muss man richtig springen. Jetzt. Und dann hat man's. Ja. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Oh, der ist neu, der Eimer hier. I could go for a lemonade. Lemonade? Hm, ja. I just can't control my kids. Das große Ufo kann die kleinen Ufos nicht kontrollieren. This satellite oft picks up other frequencies. I am getting tired of all the ads to upgrade my phone plan. <lacht> oh Gott, so viel Werbung! Ich will meinen Bausparvertrag nicht haben. Ban! Verschwendet! Du hast Lektor.